Hallo zusammen, hier ist noch Meister Robert. Ich habe vor einem Monat darauf hingewiesen, dass die deutsche Waffenlieferung an die Ukraine mit allem Nachdruck hinterfragt werden muss, weil diese keinerlei Hilfe für die Ukraine darstellt, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit den Einsatz grausamster Waffentechnologie, der Uranmunition, nach sich ziehen könnte. Nun, nach aktuellen Nachrichten will nun Großbritannien 14 hochmoderne Kampfpanzer vom Typ Challenger-2 an die Ukraine liefern. Dieses schwere Gerät soll helfen, die russischen Panzer auszuschalten. Womit? Der Challenger verschießt unter anderem Projektile aus Uran. Russland dagegen hat sich natürlich sehr erbost über die britischen Pläne. Somit sagte Russlands Präsident Putin in einem Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping in Moskau. Ich möchte anmerken, dass Russland gezwungen wird, entsprechend zu reagieren. Auch Russlands Verteidigungsminister drohte. Natürlich hat Russland eine Antwort parat. Nun, beim neutralen Betrachten des Kriegsgeschehens in der Ukraine stellt sich mir die Frage, wollen die Kriegsparteien überhaupt Frieden schaffen? Oder wird eine Ausweitung des Krieges sogar von beiden Seiten forciert? Durch Waffen grundsätzlich und insbesondere durch Waffen dieser Art kann doch niemals Frieden entstehen, sondern Krieg nur weiter geschürt werden. Werte Mitbürger, die allermeisten von uns haben noch nie einen Krieg persönlich miterlebt und hoffen, dass dies auch so bleibt. Doch der Schein trügt. Es ist weder Friede noch Sicherheit in Europa. Auch wir sind durch unser politisches Handeln bereits mittendrin in diesem Krieg, auch wenn das viele noch nicht realisiert haben. Und jetzt kommt genau das, was ich vor einem Monat bezeugt habe. Der Ukraine-Krieg droht zum Atomankrieg in Europa zu eskalieren. Und damit wäre nach dem Irak, dem Kosovo, Afghanistan, Syrien nun auch Ukraine atomar verseucht. Das Ausmaß der Folgen, von solch einem Krieg wird im Dokumentarfilm Deadly Dust von Frieda Wagner deutlich. Übrigens, dieser Film sollte Pflichtlektüre jedes Bürgers sein, um die Grausamkeiten und Langzeitschäden solcher Kriege wahrzunehmen. Nun, es ist 5 vor zwölf. Deutschland, wach auf! Europa, wach auf! Das! Was sich hier anband, will doch keiner von uns. Ich verurteile jede Art von Kriegshetze, sowohl von Seiten Russlands wie auch von Seiten des Westens. Es gibt doch nur Verlierer in diesem Krieg. Und diejenigen, die das entscheiden, sind immer im Hintergrund. Sie versuchen, ihre eigene Haut zu retten und profitieren meist noch von diesem Krieg. Aber das breite Volk soll diese grausamen Folgen tragen? Nein, damit ist jetzt Schluss. Wenn ihr Politiker und Kriegstreiber euch bekriegen wollt, dann macht das unter euch in eurem Wohnzimmer. Oder zieht selber mit euren Verstrahlungswaffen einander entgegen. Aber zieht nicht ganze Völker in diesen Wahnsinn hinein. Ihr Lieben, wir dürfen hier nicht länger passiv zuschauen. Ich wünsche mir, dass sich unser ganzes Volk damit konfrontiert und es nicht länger unseren Politikern überlässt. Jetzt sind wir als Volk gefragt. Bitte teilt diese wichtigen Informationen mit all euren Bekannten. Ermutigt jeden mit aufzustehen und gemeinsam an Protesten teilzunehmen. Wir sind viele im gemeinsamen Verweigern und Schulterschluss können wir Frieden schaffen. Und auch du bist ein wichtiges Glied in dieser Kette. Euer Robert